Vanlife Geheimnis Nummer 4. Ihr seid eh die ganze Zeit draußen. Wenn ihr irgendwo in Albanien unterwegs seid, werdet ihr nicht im Auto sitzen bleiben. Es ist 8 Uhr morgens und ich war schon da oben auf dem Berg. Aber auch im Fahrzeug selber habt ihr ständig das Gefühl, ihr seid draußen. Ständig weht der Wind oder man spürt die Temperaturen, man hört Leute vorbeilaufen. Andauernd seid ihr irgendwie mit draußen verbunden. Deswegen wird einem irgendwann klar, man ist beim Vanlife eh die ganze Zeit draußen.